Ja, mein Problem, einfach nicht wegzurennen, alles durch sein zu lassen und das immer öfter und immer alles da sein lassen, weil der normale Ding wäre immer wegzurennen von Nein. und Nein. einfach da sein zu lassen. Und das ist auch das, das System, also da ist auch ähm, mal Anspannung Anspannung, aber diese auch hier sein zu lassen mhm. und einfach äh, auch dass alles okay ist, alles was auftaucht, ist mhm. ich einfach mhm. da sein lassen. Mhm. Und nicht immer wegrennen oder glauben oder folgen. Also ja. Das kann man auch so wie eine Übung fast sehen. Sagen wir. Es ist im Grunde, da einfach, aber immer öfters da sein lassen. Einfach. Bis es so, ist. immer öfter und immer. Ja, so. Das ist eine Beschreibung, die ist, ähm, die ist dann so wie Technik klingen lässt mhm. ja, ähm, und die äh, selbe Beschreibung ist, ähm, dadurch dass es einfach da ist, ja. Ja. wird es immer mehr klar, was es für ein Genuss ist, mhm. nicht eingreifen zu müssen. Mhm. Ja. Mhm. Egal was da auftaucht. Ja. Ja. Dass da etwas ist, was, was Raum dafür hat. Mhm. Was da Aufmerksamkeit und Liebe dafür hat, für das, was auftaucht. Ja, und das ist wie ein neues, etwas Neues. Und das immer. Das ja. Okay. Also. Wenn das ist mir, immer was Neues. Also, weil mir kommt es vor, wie einfach immer das, das System, was ich jetzt ein Leben lang immer. Wegrennt vor dem Moment Ding und dann einfach dieses, diese Glaube, ah, ich, ähm, ich bin ja da und ich kann, das kann auftauchen und ähm, in, das taucht nur auf und ich brauche, ich, ich bin frei auf da sein, ich bin da. Ja, so. Ja. Und jetzt, ja. Also, geil. Ja, das ist. Klarheit ist ein Impuls, der von mir weglaufen will. Ja, genau. Ja. Mhm. Und dann beim Dableiben wird sich, Gott, so schlimm bin ich eigentlich ja. Gar nicht. Ja, das ist dann wirklich. Ja. Aber wie ein Vertrag, also immer mehr Vertrag, klar, und dann wird das immer mehr Realität. Also immer mehr. Ja. Dann wird das die Realität, dann stellt das immer weg, klar. Ja. So empfinde ich ja. das. Ähm, das wird allweil reeller. Ah, Das ist auch, ich bin am dort. Und das, gell? Jetzt, wie, wie jetzt, du sagst so zu dass das, manchmal man und dann wieder weg so, aber dass das klar sein kann und dann auch voll, ähm, dass es immer mehr zur Realität wird. So alle so wieder das. das ja. ist immer klar. Mehr. Ja, und es kann unterschiedlich sein. Ja. Es kann auch sein, also du sagst, es wird immer mehr zur Realität, es kann auch sein, bumm, wow, Realität. Mhm. Ja, so. ja. ja wo, kein, wo es dann kein Mehr gibt oder sowas. Ja. Mhm. Aber wo, ja. äh, wo es ähm, die, dieses ähm, mhm. das Sein lassen oder das ja, ich zeigen, dass das öfter ich sein kann zum Beispiel, ja. Ja. dass es keine, keine Situation gibt, wo jetzt was anderes so viel wichtiger wäre. Ich weiß, ja. Ich, ja. Mhm. Es gibt Stunden, wo das ganz klar, also Stunden, es gibt Situationen, wo es wo klar ist, dass da niemand ist, dass ich mit mir, dass das alles also niemand, das ist nur, ich weiß das eigentlich. Und auch wieder, also das ist so. Ah, es ist irgendwie. Also. Ist. Welches ist es denn jetzt? Hm. Ja, schon, das. Ähm, die Freiheit ist, ist da. Das ist ja schon mal was. wir mal dem Aufbau. Ja. Es ist ja klar, dass es immer nur hier stattfindet. Denn nur Freiheit ist ja nicht alles frei. Es ist immer es ist klar, dass es gibt nichts außerhalb von hier. Da ist Freiheit, alles ist Freiheit. Da ist niemand, alles, niemand ist da. Das ist auch nur, was hier stattfindet. Und das ist ja. Ich, das, was ich bin, ich. Ich nur Energie, ich niemand. Das dachte auch, das ist klar. Das ist halt. Ja, so. Ja, jetzt versuch mal jemanden zu erzeugen. <lacht> das, ja. ja. So, kannst du das? Geschieht das? Ist dann gerade jemand? ist so oder so niemand. Niemand, der wegfällt, dann wieder auftaucht. Es ist immer so wie jetzt. Jetzt denk an Bruni ja. gestern, und jetzt denk an Bruni morgen. Was ist immer noch dasselbe? Sind immer noch hier so jetzt. Ich versuche irgendeinen Gedanken, der jemanden entstehen lässt. Wie läuft's? Es sind nur Gedanken, die auftauchen, Gefühle, die kommen und gehen. Du bleibst da für das, was da ist. Das ist wie die, wie die Mama für alles, was da auftaucht. Keine unerwünschten Kinder. Was oh, erlebst du jetzt gerade? Ja, okay. Die Klarheit geht halt überall hin, wo, ähm, wo sich die Aufmerksamkeit sonst lieber abgewendet hat. Und das, von dem sich abgewendet wurde, findet das ziemlich gut. Ist nichts zu verstecken oder wegzu. Du musst nichts weg. Alles willkommen in dir. ist nicht meine Klarheit. Normal wird echt überschätzt. So du jetzt? Also es um, hm. also, ist, also, ist das, es wird zwischen I goodness. und dann ja. <lacht> Mhm. Irgendwas, was nicht hier leer gehört? irgendwas, was hier nicht zu Hause ist. Ich will nicht. Äh, ich will nicht. Ich weiß nicht. Ich will nicht. Ähm. Ähm. Und. Wenn jetzt. Wenn jetzt. Ähm, ich will jetzt niemanden Zeit nehmen. Ja, wir haben es eigentlich ziemlich deutlich. Das ist so ein was wir <lacht> Ich sitze schon auf <lacht> Darf ich wieder was sagen? <lacht> diese Ruhe, da kann jetzt alles auftauchen, was will. Und wenn das so richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig heftig wird, dann geht die Aufmerksamkeit auf diesen Inhalt. Aber diese Ruhe, die da ist, die ist weiterhin da, mhm. nur ist die Aufmerksamkeit doch halt bei einem Inhalt mehr als es jetzt ist. Was mhm. anderes passiert nie. Mhm. Mhm. Mhm. Da ist diese Ruhe mhm. und die Inhalte. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist... Das ist Das Heftigste, was passieren kann, ist, dass die Aufmerksamkeit so mit den Inhalten beschäftigt ist, dass der Gedanke kommt, ah, jetzt wäre es aber schön, zur Ruhe zurückzukehren, und die Aufmerksamkeit aber so ein bisschen braucht, um wieder aus den Gedanken, weißt du, weil der, der nächste Gedanke sagt, ah eins noch, und so weiter. Ja. So. Und dann ist es einfach, ja, okay. Lass dir Zeit, ja. die Ruhe ist eh da. Ja. Und was jetzt sehr deutlich ist und in diesem Gedanken, in die es vielleicht nicht so deutlich ist, ist wie sehr du diese Ruhe liebst. Ja. ja? Und dass das einfach nichts wichtiger ist als das. Ja? Nichts irgendwie, okay, aber... Äh, da gibt es kein Aber. Das ist das, was du in allem liebst. Nichts, dafür muss nichts weg, weil das ist, was du in allem liebst. Wie meinst du das, was du in allem liebst? In dieser Uhr wo wir gerade beim Thema Zeit sind. Das ist eine Ruhe, die du liebst. Und da ist auch eine Unruhe, Und die... Unruhe. Du Unruhe. Das ist auch Unruhe. Ohne Ruhe geht ja. ja. es nicht. Diese Inhalte die sind kein Hindernis. Musik ist kein Hindernis für, für Ruhe. Und Pressluft damals auch kein Hindernis für diese Ruhe. Diese, ja für diesen Frieden. Ich finde es auch so, wenn das wahrgenommen wird, dass da, wird trotzdem, also nicht trotzdem, es ist kein Hindernis, die Ruhe wahrzunehmen, die ich liebe. Mich redet die Aussage jetzt oder lässt ein Fragezeichen kommen, du sagst, in dieser Ruhe ist auch die Ruhe, die du liebst. Da ist so ein Anschauen von der Ruhe, von dem Mikrofon und trotzdem wird die Ruhe wahrgenommen, die ich liebe, aber ich kann nicht sehen, dass die, die Ruhe auch da drin ist oder. Meinst du das so? Das, das ist vielleicht ein, einfach eine Formulierungssache. Für mich. für mich ist es so, egal was ich anschaue, das ist alles dasselbe. Dieselbe Ruhe in Form von. Ah, okay. Ja, das ist eine ich würde sagen, ich schaue die Sachen an und da ist dieselbe Ruhe. Aber in meiner Wahrnehmung ist es nicht, dass nicht alles dieselbe Ruhe ist, sondern verschiedene Sachen werden gesehen, aber was wahrgenommen wird, ist die Ruhe. Aber nicht in den Sachen, sondern fast wie... Das ist die Grundfarbe, die wahrgenommen wird, und dann werden verschiedene Dinge gesehen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass die Grundfarbe in den Dingen wahrgenommen wird. Mhm. In meiner Wahrnehmung. Es gibt ja immer noch Sachen, auf die man sich freuen kann. Ja. <lacht> Oder es gibt vielleicht auch unterschiedliche Worte. Ja, auf die man sich freuen kann. <lacht> Die Uhr noch mal anschauen. <lacht> <lacht> ja, ich schön, die schon aufgucken. Das ist immer. <lacht> ja, so, so ein Junghans. Ja. Ah ja, schön. Das einen, gut ist gutes. Sehr schön. Und am ist mir wieder aufgefallen war ein, ein Körpergefühl, was ich überhaupt nicht mochte, durch eine Aussage von vorhin hat sich das irgendwie ein bekanntes, unangenehmes Körpergefühl. Und dann ist mir aufgefallen, dass du sagst, ah, da ist natürlich die Aufmerksamkeit der hingeht und sagt, ach, nicht das jetzt, nicht jetzt. Was so schön und gerade das ist jetzt da und jetzt wird alles irgendwie gefärbt davon von diesem. Und dann war so ein Auffallen, dass, ah, okay, ach Gott sei Dank, ist der Großteil der Wandung ist nicht von dem gefärbt. Das ist nur ein. Das ist unter 50 äh, weit unter 50 Und allein das zu sehen, macht irgendwie anders, lässt es einfacher da sein. Da kann, kann eher gesagt sein: Okay, dann komm, sei mit da mit dem anderen. Mhm. No, okay. Okay. <lacht> ja, in dem Wissen, dass es äh, wahrscheinlich auch eine gute Idee ist, <lacht> das ist so das so zu sehen, weil es kommt auch eine, eine Entspannung dann rein natürlich dadurch. Irgendwie in diesem Sehen davon wird es noch kleiner oder integriert sich irgendwie noch mehr insgesamt. Oder das, das was gerade noch sehen hieß, irgendwie ist es weniger als 50 Prozent, lässt jetzt sehen, irgendwie, ach ist es ist irgendwie nur 5%. Und da kann man es irgendwie noch, irgendwie noch mehr da sein lassen. Und der Körper reagiert dann immer mal drauf durch so ein. Ah, okay. So. Es ist... Also wie ein Wolfs... Ja. Ein sehr junger Wolf, der immer eher nagellassen wäre. <lacht> <lacht> ja, dem Wald ist es egal, wie groß der Wolf ist. <lacht> Im, Im Wald? Mhm. Es ist egal, wie groß der Wolf ist. Ja. Das ist, gut. das ist nur blöd, wenn ich mich für ein Reh halte, zum Beispiel. Ja, dann, ja. dann macht's schon. Wenn ich irgendwie ja ein Gegenüber von diesem Wolf bin. Das ist sehr gut. Stimmt. Stimmt auch wieder. Oh, siehst du wieder recht. Ja. <lacht> ja, gut, wenn ja. du es so sagst, dann... Dann ah ja, das stimmt. 50% ist auch, nicht, ist auch nicht wirklich schlimm. Aber. 60, kein. 50%. ist trotzdem direkt noch schöner. Aber das ja. ist aber. In diesem, dass es auch 50-50 sein kann, ist jetzt auch durch noch mehr Entspannung, weil dann nichts noch kleiner werden muss. Und vielleicht, so wie Bruni es vorher gesagt hat, vielleicht ist es so eine Art Prozess auch so, heute sind 50% okay, morgen sind 60% okay, mhm. vielleicht sind irgendwann 100% okay. Was? Und wenn und es nicht okay ist, dann ist es ja einfach nur, dass, es, dass etwas anderes sich meldet, was sagt, okay, das jetzt aber nicht, ja, sonst nichts. Das jetzt wieder das, das total da sein zu lassen, dass es wieder nicht so wird, wie ich es haben möchte. Ja, genau. Wenn ich es da sein lasse, wird der Wolf vielleicht kleiner. Ja, Wahrscheinlich ist hier Rückfall okay. <lacht> Und dann ist es wieder in Ordnung. Ja. <lacht> da haben wir es wieder. Da es wieder schön. <lacht> dann haben wir es wieder ganz schön. Dann haben wir es wieder ganz schön. So wie wir ja. es am liebsten haben. Ja. Außer aus Sicht vom Wald, der sagt, ja, Wolf gehört dazu. Mhm. Brie gehört dazu. Ja. <lacht> <lacht> Komm, dieser Begriff, das ist, das ist halt für die Demostüm-Freiheit. Ja, und das ist die Ehe. Das ist einfach, da können halt Bedingungen gestellt werden Ja, manche werden erfüllt manche nicht ja. so fühlt es sich an Bedingungen zu stellen so fühlt es sich an keine zu stellen das ist einfach Lernen so fühlt es sich an zu sagen, das nicht und so fühlt es sich an zu sagen hey, was bist du denn Thank <laughs> you.